Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung rechnet mit Konjunkturerholung. Laut Prognose wird im kommenden Jahr ein Wachstum von 1,6 Prozent erwartet, wie Wirtschaftsminister Habeck in Berlin bekannt gab. Auch die Inflation gehe zurück. Gerechnet werde mit einer Rate von 5,9 Prozent in diesem und 2,7 Prozent im nächsten Jahr, so Habeck.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 Jugendorganisation der AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Wie der Verfassungsschutz mitteilte, hätten die Junge Alternative und zwei weitere Organisationen gesichert rechtsextremistisch und verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das Bundesamt hatte die Jugendorganisation der AfD zuvor vier Jahre lang als Verdachtsfall beobachtet.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 Heizungsbauer verkauft Klimasparte an US-Konkurrenten. Das hessische Familienunternehmen Fissmann trennt sich vom Kerngeschäft mit Wärmepumpen. Es war zuletzt auf einen Rekordumsatz gestiegen. Wärmepumpen spielen eine Schlüsselrolle bei der geplanten Umstellung beim Heizen. Die Bundesregierung will mögliche Nachteile für den Standort Deutschland prüfen. Und das Wetter? Morgen meist wechselnd bewölkt und ab und zu Sonnenschein. Im Norden, Osten und in Alpennähe einzelne Schauer. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.